Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen. Es ist Freitagabend Zeit der Aufnahme und ich spiele alle NES-Games dieser Welt. Heute ist dran ein Klassiker A Boy and His Blob. Ein Spiel das man eigentlich kennen sollte ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es schon gespielt habe. Bin mir nicht ganz sicher. Mal schauen. Vielleicht vielleicht fällt es mir während des Spiels noch auf, ob ich es schon kenne oder nicht. So. Das kommt mir schon irgendwie bekannt, weil ich glaube, ich habe es schon mal vor längerer Zeit angezockt. So, da. Was mache ich da gleich ich ihm was zum fressen geben kann ich ihm endlich viel zum fressen geben aha macht eine Leiter, da wenn er gekick zum fressen hat okay na ich glaube ich habe das doch noch nicht gespielt ich pfeife und er verwandelt sich wieder zurück okay ist ja nett ich selber kann eigentlich Hä? War das links, rechts rauf, runter bringt nichts. Das ist pfeifen, das ist füttern und select ist Ah, da. Kann ich womit ich fütter? Okay, das scheint relevant zu sein. Jetzt habe ich natürlich schon jede Menge Zeug verfüttert, was natürlich wahrscheinlich doof war. Egal, ich fange jetzt nicht neu an. Ich gehe jetzt einfach weiter. So, jetzt mal ausprobieren was was macht? So, ist einmal das da, was passiert dann? Aha, er wird zu einer Falztüre. Okay Dann was habe ich dann noch? Sollen wir mal ausprobieren? Was wird er jetzt? Hab ich habe ich mich nicht richtig gefüttert. Da fahr da rein sowas. Der wird zum Ball. Aha, und den Ball kann ich nehmen und werfen. Äh, nicht wegräumen, Blobby. Da kann ich runtergehen. Blobby, ist der weggelaufen, ist Blobby ich ihn gerufen. Jetzt ja, kommt nicht. Blobby kommt nicht. Doch, da ist Blobby. Okay, wo kann ich? Kann ich da jetzt immer weiter rennen? Okay, da geht es jetzt. Ah, das wollte ich eigentlich nicht. Das ist voll die Jelly Beans Werbung hier eigentlich. Wahnsinn, oder? Ist das Chili Beans Merchandise Zeug gewesen oder wie? Was ist wenn ich das fitter? Was passiert dann? Cola Chili Bean. Luftblase? Ah, ich bin in der Luftblase drinnen und es bringt mir.. Was bringt mir das? Man weiß es nicht so recht. Aha. Ah, gut, ich weiß es gibt diese Fähigkeit immerhin. Cola Chili Bean. So. Noch ein anderes. Was ist was macht das da? Da Lass das schmecken. Habe ich jetzt nicht getroffen gleich, oder? Da, mampf. Hapa, Was bist du jetzt? Ein Flammewerfer. ich da jetzt irgendwas anzünden damit da ja, brenne bringt nichts ja, ich schätze ich muss noch mal das weiter weiter runter gehen damit ja, das geben da erst richtig anfängt wahrscheinlich da bringt es auch nichts weiter runter gehen Die sind wie ganz nett. Es ist schon sehr gut, aber irgendwie hat es scham Gut, da ist jetzt was. Da ist ein Elektroschalter. Kann ich die vielleicht mit irgendwas betätigen? Weil da unten sind auch solche Schalter. Es sind diese ziel diese Schalter. Was uns sicher nichts. Gut, Blobby wand wandelt sich wieder mal... Hä? Einmal drücken es fallen lassen. Einmal drücken es fallen lassen. Und dann rufe ich den Blobby. Gut. So, da was könnte mir da jetzt noch helfen? Ein Apfel bean das ist jetzt. Mal, da, dass ist schmecken. Jetzt wird er zu ah jetzt kann er was hochstellen. Okay. Der kann ja ganz schön viel, dieser Blobby. Ich sag immer, ja er ist Blob, aber bei mir ist er der Blobby, ist mir egal. Ähm, ich bin nicht so. Ich gebe, ich vergebe da immer meinen eigenen Namen. Äh. Bleib stehen, weil ich will das füttern da. Was ist das? Regen ist hier. Oh ja, da wird nicht das. Schaut durchaus praktisch aus. Ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Fallen lassen. So, dich wieder. So, da, was haben wir denn dann noch? Da gibt es was zum Essen. Bitte. Hapa, hapa. Was wird er jetzt? Ein Trampolin. Okay. Globby kommt zurück. So, da. Root Beer Jelly Beans gibt es die wirklich? Ich weiß gibt es die absurdesten Geschmäcker, aber Root Beer. Damit man gleich die gleiche Kit an Alkohol gewöhnt oder was? Aha, was ist jetzt das? Mhm. Ah ja. Aha. Sehr kurz. Es ist ein bisschen verrückt. <lacht> Was soll das? Ich fliege jetzt ewig an der, auf der Rakete. Nein, ich stürze wieder ab. Nein, ich stürze ab. Und ich lande... ...irgendwo ganz anders. Wie krass ist denn das? Bin ich irgendwo anders gelandet? Nein, nein, nein, ich muss nicht... Nein, jetzt soll ich wieder wegfliegen. Nein, wieso? Ich wollte nicht nochmal aufsteigen, ich wollte jetzt in dieser schönen Welt sein, in diesem neuen Wir wissen doch alle, neues ist besser Oh Mann, das wollte ich nicht Und wieso dauert diese Sequenz so lang, Es ist total mühsam So jetzt geh ich wieder zurück, ich möchte nochmal in diese Welt, oder? So Trinken mal was? Tee, Brust A boy and his blob. Na bitte. Gar nicht so schlecht. Macht irgendwie ist interessant, wird das rauszufinden, was der Blob das alles macht. So, jetzt bin ich hier auf dieser surreal wirkenden Pixellandschaft und kann jetzt nach rechts gehen. Es okay. ist immer das gleiche. Ah, und da kriege ich voll auf die Nüsse. Okay, aber ich bin jetzt mal in einer anderen Szene immerhin gelandet. Es ist nicht einfach mit Spiel. Der, ja, die Hintergründe sind so arg ähnlich. Ja, das ist schon. Wie muss schon? Was brauche ich da? Brauchte ich wahrscheinlich diesen Regenschirm? Ich weiß nicht. Honey Jelly Bean. Gut experimentieren wir weiter. Was soll's? Kostet nichts. Lass das ist der schmecken, Schmeckenblobby. Jetzt habe ich dir eine, einen Vogel. Ist das irgendwie praktisch? Vogel frisst diese Sachen da auf. Fress sie! Da kann ich da einfach durchreinen. Wahrscheinlich hätte ich durchrennen können. Ja, uh, ah, fast. Vielleicht nur so ein paar Schritte. So, und dann. Das geht. Das ist fake, aber es geht. Ah. Und weiter geht. Oh, was zum verdammten Geier. Ja, aber ist schon ein bisschen billig, oder? Da nur so auf- und runter springendes Zeug zu machen. Wie soll ich denn da die richtige das richtige Timing finden? Wenn der ganz oben ist, muss.. Wenn der unten ist, muss ich eigentlich gehen, oder? Wenn der unten ist gehe ich gehe ich, geh ich. Ja, das könnte ich probiere es könnte sich ausgehen wenn der unten ist gehe ich. ich hätte kurz warten müssen ich hätte kurz warten müssen ja gut weiter wie lange spiel ich, ich spiele auch schon 11 Minuten ist mir gar nicht aufgefallen. ist ein gutes Zeichen wenn die Zeit zu so schnell beim Zocken vergeht, ist das ein gutes Zeichen so da. ich probiere noch da was durch da. was gibt es denn da noch alles das habe ich schon ausprobiert Rootplay habe ich ausprobiert, das habe ich ausprobiert Ketchup, ich glaube, Ketchup habe ich nicht ausprobiert, oder? Geh komm Blobby, ich frisst das. Ich habe nicht so viel davon. Blobby, willst du kein Ketchup? Was ist los mit dir? Der frisst kein Ketchup. Ja, wie geht's denn eigentlich? <lacht> Der isst einfach kein Ketchup. Das verweigert er. Da ist ein Punsch-Chilippin. Ich sag, das Punsch ist wie das erste gewesen, oder? Nein, das ist dieser komische Kanaldeckel was auch immer das sein soll Weiß man nicht. ein loch ist es okay lesen sollten wie verschiedene schleppits gibt es da eigentlich scheint wahnsinn was bist du jetzt okay jetzt ist wieder die leiter okay da fangt sie von vorne ich dich dahin mache. kommt geht darüber. Ja, und da wird zum Loch. wenn du natürlich keine Ahnung, was das Loch war. Warum nennen Sie es nicht einfach das und nach dem was er mach, macht? Warum steht jetzt nicht Coconut Jelly bean ist gleich whatever. ist der rein, macht das Loch und ich kann nicht reingehen ins Loch da. Ja, das bringt nichts. Hm. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Lösung ist, dass man da mit der Rakete wegfliegt. Das kann doch nicht die Lösung des Games sein, um hier weiterzukommen, weil ich mir so ewig laufen muss, ohne dass da irgendwas ist. Ich meine, was soll denn das? Das ist doch irgendwie seltsam. Ich meine, ist da irgendwas? nicht sehe es nicht oder checks nicht oder ist das einfach wirklich nur gesundes Essen? Kann der, der darüber gehen? Kommst du mal daher, Blobby? Komm mal daher, da. Da, komm ganz nachher. Und dann machst du mir da die Leiter. Da, machen wir die Leiter. Kann ich dann darauf gehen und rüber vielleicht? Ich weiß ich ja nicht so genau, was die entwickeln da. Na, das geht nicht. Ich habe schon irgendwie vermutet, dass es nicht gehen wird, aber... Ah, komm. Na, nicht werfen, das heißt... So. Irgend, kann mir irgendeins von diesen Verwandlungen hier helfen? Ich glaube nicht. Kann mir irgendeins von diesen Verwandlungen unten mit diesem Schalter helfen? Würde mir eigentlich auch nicht so einfallen. Da ist dieser Schweißbrenner. Das ist eine Lampe, aber... Ich ziehe jetzt auch nicht wirklich, was man damit machen kann. Ja, Leute, ich glaube, ich lasse das. Ist sicher ein nettes Rätselspiel, wenn man drauf Bock hat und sich drauf einlassen kann. Ist jetzt wahrscheinlich nichts. Das kann man in 10 Minuten kaum kennenlernen, das Spiel eigentlich. Also da müsste man sich wirklich ein bisschen reinfuchsen oder vielleicht auch die Beschreibung lesen. Diese ja damals zu so den Spielen immer gab. Und ich natürlich nicht habe. Ja, also das kann man schon zocken, glaube ich. Aber ist jetzt nicht unbedingt mein Favorit, würde ich mal sagen. Ja, wenn ihr große Fans seid von diesen Game und das jetzt gerade seht, dann haut mir mal einfach in die Kommentare, was ihr daran so gut findet. Würde mich wirklich interessieren. Ja. Ansonsten ist glaube ich wieder Zeit, um danke fürs Zusehen zu sagen. Ja, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Auf der rechten Seite könnt ihr euch anschauen, was ich nicht schon alles gezockt habe und unten seht ihr ähm, ja, den Abo-Link. <lacht> so einfach ist das. Gut, danke, ciao, ciao.